Hallo, miteinander, ich bin Ralf Lörner, arbeite hier in der Firma Schütz als Kunststofftechnologe. bin jetzt im zweiten Lehrjahr und heute darf ich euch mal mitnehmen, was ich die der ganzen Maschine mache. Meine Hauptaufgaben hier in der Firma Schütz sind das Ein- und Ausbauen von Werkzeugen, das Optimieren und das Programmieren der Maschine, Spritzfälle erkennen und die zu korrigieren und den Unterhalt der Maschine. Besonders gefällt mir am Kunststofftechnologen, dass man aus dem nichts aus einzelnen Granulatkörnchen, äh, wo man durch die Maschine lässt, ein fertiges Produkt machen kann. Speziell an der Schütze ist, dass wir als internationaler Konzern einer der einzigen Standards sind, die Schraubkappen und Tähne produzieren. Die werden dann auch international verliefert. Wenn du dich für diesen Beruf interessierst, ist es wichtig, dass du fit bist in Mathematik, naturwissenschaftlichen Fächer und Physik. Und es ist wichtig, dass du auch körperlich fit bist. Wenn man den ganzen Tag steht, kann es schon anstrengend werden. Wenn euch der Beruf Kunststofftechnolog gefallen hat, dann bewerben wir euch doch jetzt.